Ja hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ausrüstungscheck-Video hier bei Individuell unterwegs. Ich bin der Chris und heute geht es einmal mehr um das Thema Feuer machen. Ähm, es ist heute der 8. Jänner 2017 und ihr seht, es schneit. Der erste Schnee, richtige Schnee hier im Wienerwald für dieses Jahr, für diesen Winter. Und äh, ja, ich musste einfach raus und habe mir gedacht, okay, das passt eigentlich. Es ist ziemlich kalt, es schneit. Also was gibt es Besseres als wie Wasser heiß machen? Und genau das werde ich heute tun. Und ähm, heute geht es mir darum, eine weitere Möglichkeit zum Feuer entzünden vorzustellen, nämlich einen Feuerstahl. Und ich werde versuchen, damit meinen Trangia Mini, meinen Spirituskocher, zu entzünden. Genau, das ist das, was heute im Programm steht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich heute mit habe. So, was ich heute mit habe, ist einmal natürlich mein Trangia Mini, mein Spirituskocher, Ein Kochtopf, in dem ich nachher mein Wasser heiß mache und der Feuerstahl. Den zeige ich euch jetzt mal ein bisschen genauer. Das ist ein Pack. Ähm, das sind fünf ähm, so Magnesiumstahlstifte, die schöne Funken geben sollte, wenn man mit einem scharfen, scharfkantigen Metallgegenstand drüber ähm, wir werden wir uns dann alles anschauen ob das funktioniert den link zu diesem feuerstahl gibt es natürlich wie immer unter dem video ist auch wieder ein amazon affiliate link und ja wenn euch die dinger gefallen und ihr das auch ausprobieren wollt könnt ihr über den link die gerne bestellen natürlich gut ich werde jetzt mal alles soweit herrichten ich habe mir auch hier schon so ein bisschen einen, einen kleinen platz getreten so eine kleine mulde als als Windschutz und ähm, dass ich nicht allzu nass werde. Ja, ich werde das jetzt mal alles weit herrichten und hole euch dann einfach wieder dazu. So, dann haben wir hier so die fünf Stäbe. Ich werde das jetzt mal versuchen aufzumachen. was mit einer Hand gelingt. So, offen. Dann nehmen wir uns einmal einen raus. Den Rest zur Seite. Ja, und so schaut das also aus, also als Größenvergleich. Und ich werde jetzt probieren mit meinem Messer ähm, die Oberfläche ähm, an, anzuschaben, damit die Oxidschicht weg ist und dann versuchen hier einige Funken zu erzeugen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. So, ich nehme mir dazu jetzt mal ähm, hier mein, die Säge von meinem Messer. Und werde jetzt mal versuchen, mit der scharfen Kante hier hinten, ähm, hier ein bisschen die Oberfläche anzukratzen. Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. So, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie Funken rauskriegen. Ja, schaut schon mal nicht so schlecht aus. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob ich damit den Spirituskocher in Gang kriege oder nicht. Hallo Leute, da bin ich wieder. Das mit dem Drangy anzünden hat das erste Mal nicht so ganz funktioniert. Aber es ist jetzt <kühlt> mittlerweile ein bisschen Zwei Wochen später, glaube ich. Wir haben heute den 27. Jänner und es ist heute etwas wärmer. Es hat so minus 4, minus 3 Grad in etwa. Ich habe den Trange heute noch mit, noch mal, werde es heute noch mal probieren. Sollte es wieder nicht funktionieren, habe ich aber auch noch etwas Zundermaterial gesammelt und etwas Holz und werde dann schauen, ob ich vielleicht Einfach wieder ein ganz normales Feuer starten, aber wie auch immer, ich werde auf jeden Fall versuchen, mit dem Feuerstil nochmal ein Feuer zu entzünden und ihr könnt es dabei zuschauen. Okay, er brennt, jawohl, hat es etwas gedauert, ähm, aufgrund der kalten Temperaturen, aber, ja, er brennt. Gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Wasser aufsetzen. Ich lasse jetzt absichtlich mal den Kocher etwas, den Topf anwärmen. Damit ihr auch hört, dass der tatsächlich brennt. sieht seht doch, wie es Also, ja, der Kocher brennt. Wunderbar. Bin zufrieden, hat zwar etwas gedauert, bis tatsächlich einer der Funken dann auch den Kocher tatsächlich entzündet hat. Aber okay, das macht nichts. Wir können uns den Feuerstall auch noch kurz anschauen. Also es fehlt hier nicht allzu viel. Also ich glaube mit dem werde ich schon eine Zeit lang durchkommen und ich habe auch noch vier andere dementsprechend jo, sollte es jetzt nicht so ein großes problem werden ich werde jetzt mal das wasser kochen lassen damit ich dann was zum trinken habe habe jetzt heute keinen tee mit sondern wir einfach nur nachher das warme wasser trinken Ja, und ich würde sagen in dem sinne Verabschiede ich mich schon mal und hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hänge euch dann vielleicht nochmal ein Video hinten dran zum Abschluss, wo ich dann noch mein Glutnest entzünde, meinen Zunder und ein kleines Feuer hier in dem Windschutz vom Trangia noch mache. Einfach, dass ihr seht, dass man auch andere Materialien damit entzünden kann. Jo, möchte mich aber an der Stelle schon mal verabschieden, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert meinen Kanal und würde mich über einen Daumen hoch auf das Video freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Affiliate-Link -Affiliate zu Amazon nutzen und die Feuerstelle natürlich auch dort kaufen. Auch das würde mich freuen, wenn ihr mich auf diese Art ein wenig unterstützt. Und... Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.